Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Planet Zoo hier beim Metalizer. Wuh! endlich mal wieder. Und äh, ja, ein Tier ist leider durch den Maustick gestorben. Kann ja mal passieren. Ähm, wir kümmern uns um das Gehege der Nilwarane. Und noch so einiges mehr. Viel Spaß. So, hat, hat gewartet bis wir kommen und dann Bub tot. Gut, die Frage ist ja, brauchen... Guck mal, ich schwimme hier. Nice, ey. Richtig cool, ey. Ich glaube, die fühlen sich hier wohl. Ich hoffe, wir haben eine Wasseraufbereitung. Äh, wir müssen uns ja mal ein bisschen Essen kümmern und so. Für die Tiere. Die Wasseraufbereitung, nee, wir brauchen auf jeden Fall noch eine. Das heißt, wir gehen mal in die Einrichtung rein. Ähm, und suchen uns hier eine Wasseraufbereitungsanlage heraus. Und äh, platzieren die dann hier hin. Sehr gut. So, damit das Wasser auch immer schön gereinigt wird. Ja, und die sind, die fühlen sich hier, glaube ich, hier pudelwohl im Gehege. Die klettern hier so ein bisschen äh, auf den Felsen rum. Sind hungrig, ja gut, hungrig, ja, da, da tun wir jetzt was gegen. Ähm, so, Art ist dann der äh, Nilwaran. Ähm, die kriegen so einen, so einen Futterfassspender hier rein. Dann äh, bekommen die so einen kleinen Greifball. Das, damit können die auch, äh, kommen die auch klar. Ein Ball, kriegen die natürlich auch. Ähm, eine Reibesäule. Die äh, Reibesäule packen wir mal. Packen wir hier, hier vorne. Hier so hin, ja. Ähm, und die Reibetafel natürlich auch. Mal, wo, wo die hin platzieren können. Hier oben so rauf. Hier so. Schön. Zack. Okay. Mhm. Wasserstelle zum Trinken soll ich natürlich auch kriegen. Uh, wir packen mal mittleren Futterdruck, der passt glaube ich, den packen wir dorthin. So, zack. Uh, dann kriegen die uh, eine extra große Schlafmöglichkeit hier hinten im Gehege, der Stelle hier, zack, so. Uh, da gucken wir mal. Da ja, ist so ein kleiner Sprinkler hier irgendwo hin. Hier oben gleich so platziert, schön. Damit die Lebensqualität der Tiere auch ein bisschen hoch geht. Lebensqualität durch Futter. Ja, Lebensqualität durch Futter gibt es natürlich noch nicht. Also da vielleicht einen Pfleger rufen. Ähm, Erstmal wieder einmal einen Tierpfleger rufen und das sind dann die Nilvarene. Was sagen die Gäste? Oh, das Tier hat wahrscheinlich den hier irgendwo äh, hinge, hinge, hin, hin uriniert oder hin kaka gemacht. Ähm, wir gehen natürlich auch gleich in die Veterinärforschung rein. Für die Nilwarane. Und die Windkraftanlage wird immer noch erforscht. Das dauert ganz schön lange, Ich finde ich cool. Die schwimmen halt eben auch hier so ein bisschen rum. Die haben zwar Hunger. Also hier erwarten wir einmal Nachwuchs. und unser männlicher Nilwaran. Wir brauchen auf jeden Fall, wir auf jeden Fall jetzt hier Futter also Hoffentlich wird das schon zubereitet. Das Futter? sieht irgendwie nicht so aus, Wo ist denn unser Tierpfleger hin? Da kommt da jetzt gerade was. Das sind, wieso ist denn das Gebäude voll weit weg? Das ist doch. Das ist doch hier oben so eins. Gucken wir mal, was der für einen Arbeitsbereich hier hat. Ah, erstmal bilden wir ihn weiter, damit er ein bisschen schlauer wird. So, Barane. Das ist doch drin. Moment. die nicht. Arbeitsbereich, äh, Warane. Der hat das, der das doch mit drin hier. im Workstation room Also, warum der jetzt zum anderen hinkriegt, ist weiß ich noch nicht so ganz. Bin mir die sicher gerade. Aber gut. Aber gut. Geht zum Gehege. Ja, vielleicht füttert die hier jetzt auch mal langsam. Ah, hier ist schon Futter drin. Hier ist ein bisschen, Fleisch. Ja, sehr gut. Technikerforschung abgeschlossen. yay! Wir haben die, äh, den, den, die Windkraft freigeschaltet und ähm, deswegen forschen wir jetzt auch direkt mal am Solarmodul. Gucken wir bei den Einrichtungen mal eben. Äh, die Windkraftanlage. Die Frage, was für einen Vorteil die jetzt hat, ne? Aber wir können mal auf jeden Fall eine hin platzieren, und zwar an der Stelle hier. Jetzt doch wieder das ausfällt oder so, dann weiß ich. Okay. Ähm, hat eine Reichweite von 48 Metern. Ah, es ist arterhaltungsfreundlich. Ach, okay. Sie an, sie an, okay. Ist klar. Das ist wahrscheinlich der Vorteil dann. So, wir speichern mal eben hier. Erfolgreich gespeichert. Hier wird mit dem Ball auch schon direkt ins Wasser reingekickt. Damit dann gespielt. Zu wenig Beschäftigung durch Futter für alle Tiere. Ja, okay, dann. Ich noch mal, noch nochmal so eine kleine Box hier. Da. So eine Futterbox. Und hier auch nochmal eine. Vielleicht hilft das ja schon mal. Ähm, und jetzt brauchen wir natürlich auch noch hier Einrichtungen... Uh, erstmal eine schöne gehege Informationstafel. Ja. Und, dahin. Und Bildungsinhalt sind Nilwarane. Uh, gleiches gilt auch dann hier für den Eingang. Und auch da wird der Inhalt Nilwarane gezeigt. Dann nochmal so einen kleinen Lautsprecher hier. Und Bildungsinhalt Nilwarane und die Reichweite wird ein bisschen nach oben gesetzt hier. So. Das sollte doch fast passen. So sieht das gut aus. Wunderbar. Damit hier auch noch ein bisschen Bildung vermittelt. Wir brauchen aber natürlich auch noch mal, wir brauchen die Überwachungskamera hier. Weiß ja nie. So. Okay. Und äh, gehen mal die Kameraansicht an und zwar in die Richtung. Nicht, dass wir alles überwachen wollen, aber wir tun es trotzdem. Dann Einrichtungen, machen oh, die Spenden. In den Boxen. Ja. So. Äh, hier dürft ihr Geld spenden. Da auch. Hier wird gespendet. Dann der Stelle auch nochmal. Sehr schön. Die Leute schmeißen das Geld schon rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So haben wir uns das doch äh, gewünscht. Da macht's Katsching in der Kasse. Äh, wir brauchen natürlich noch ein paar Sitzmöglichkeiten für ganzen Leute, die jetzt hier rumlaufen. Also platzieren wir ein paar Bänke. Ähm, und auch noch weitere Mülleimer. Damit der Park nicht wieder irgendwie vollgemüllt wird. Ja. Und äh, so sieht dann unser fertiges Niveran- Gehege aus. Die Tiere sind hier wirklich gerne im Wasser äh, und schwimmen hier so ein bisschen rum. Und wie gesagt, wir erwarten hier auch Nachwuchs von äh, Naila. Und äh, wir müssen natürlich auch mal gucken, dass wir... Ah, Gehegelgröße passt... Also gehegegröße passt gerade so zur Menge der Tiere, okay. Gut, aber wir haben ja gesagt, ähm, Drei Tiere in der Gruppe. Ein Männchen, zwei Weibchen, von daher passt das hier. Wenn wir Nachwuchs kriegen, dann, ähm, ja, müssen wir halt nochmal so nochmal ein bisschen nachsteuern, unter Umständen. Aber was wir machen können, damit wir halt wirklich auch einen sicheren Rückzugsort haben, das können wir jetzt schon mal bauen, ist, äh, hier, dass wir, ähm, mal hier sowas bauen. Einmal so eine Rundung. so. Äh, dann nehmen wir einfach das hier raus. Die Wand hier und äh, die. Da haben wir so einen kleinen abgetrennten Bereich für Nilwara. Schauen ne? wir mal Umgebung. Was wir hier Gelände. Passt aber auch noch. Okay. Ähm, dass ich quasi hier so ein bisschen zurückziehen können So der Plan zumindest. Und eigentlich bräuchten sie ja noch ein bisschen mehr Wasser. Vielleicht mal ein bisschen... Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen Wasser hin. Ähm, Wasser. Ah, können wir ein bisschen tiefer noch mal machen. Guck mal, das ist zu so tief. Ich schnell ein bisschen Abflächen hier, äh, abflachen hier. Wenn nichts in nilveran ist ja gut. Ah, ein schlimmes Mal, in Nilveran. Das ist zu hoch der Höhe hier passt ja und jetzt passt es auch mit dem äh, mit der mit der Wasserfläche sehr gut sehr gut sehr gut und die Leute kommen hier in, in Strömen kommen sie an Lebensqualität durch Futter federt halt immer noch leider aber die Forschung läuft ja das heißt wir kriegen in der ersten Stufe ähm, bekommen wir jetzt gleich ein bisschen Futterspielzeug besseres Essen und ein paar Fakten. Hier müssen wir die Forschung wieder anschmeißen. Schauen wir uns unsere Mitarbeiter mal an, ob die alle... Na, der ist hier nicht mehr zufrieden. Der kriegt jetzt dann in Zukunft 1600. Dann ist er auch wieder zufrieden. Genau, ist auch der, der bei den Varan unterwegs ist. Wie viel möchte unser Sicherheitsdienst jetzt hier haben? Okay, 540 passt. Die Ärzte sind auch äh, gut dabei noch. Wir haben zwei Stück. Vielleicht sollten wir demnächst noch einen weiteren einstellen. Die machen wir alle mal zum Pausenraum. Damit sie sich schneller erholen, wenn sie drin sind. Ja, ich hab noch gerade die, die Vorteile festgelegt, oder? Und hab die jetzt gerade wieder rausgenommen. So. Jetzt sollte das auch wieder passen. Äh, wir haben auch über, über 1000 Besucher jetzt gerade im Park hier. Also in unserem 2.097 genau zu sein. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und wir machen ordentlich Gewinn. Wir machen 5.000 gerade plus. Das funktioniert also ähm, hervorragend. echt gut zufrieden sein mit. Und äh, der Tierflieger hier. Ja. Sehr cool. Mir gefällt, dass wir uns der Gebäude so Mühe gegeben haben. Wo ist denn das hier überhaupt? Hier ist der Pausenraum, der Große. Oh ja, der sieht echt der sieht nett aus. Der sieht echt schick, schick. Auch mit der Dartscheibe hier. Ähm, Ein Laptop. Da wird hier unten per Kabel und <lacht> Verlängerungsbox. Okay, okay. Ähm, das ist halt cool sind kleine Details. Hier ist ein bisschen Ich kleiner Saugroboter. Hat sogar eine Nase aufgemalt bekommen. Und hier, <lacht> jetzt hier. Ah, so ein Rüsseln Das ist natürlich mega cool. Mega witzig. Ähm, ja sehr nice. Sehr nice, sehr nice. Das sind kleine Details, die halt, wirklich, die halt echt cool sind. So, ne? Wir sind ein kleiner, kleiner Elefant halt. Ja, schönes Mitarbeitergebot. Da gerade Moment. Nicht? Achso, nicht, nee, das ist nur das Außending. Nein, ich möchte nicht neu starten! Ich will nicht neu starten. böses Windows Update. Aber Wasseraufbereitung hat versagt. Da kommt bestimmt wieder ein Techniker hin. Äh, dann ersetzen wir mal hier unseren, den Generator hier. Ähm, den ändern wir jetzt mal. Und sagen jetzt hier, Einrichtungen, äh, Strom, und dann machen wir die Windenergie da rein. ist auch ganz gut für die Art erhalten. Den packen wir hier hin. Und heißen ähm, den hier jetzt ab. Gucken, was, die, was der Strom sagt, ob der Strom reicht. Passt. Sehr gut. Oh, und ich glaube, hier haben wir das Problem. Ah ja, die sind ausgewachsen, alles klar. Ähm, 5,1. 3,5 Jahre alt. Und das ist das Weibchen Moment. Hier ist auch noch ein Weibchen, ja. Das Weibchen wird jetzt äh, weggepackt. Wir haben jetzt hier nur das Männchen. Äh, und unser Weibchen hier. Das war auch schon 19. Äh, aber vielleicht kriegen wir noch einmal da einen Nachwuchs. Ah ne, versuchen wir jetzt zu verkaufen für oh, so 100. Ja. Wir können mal gucken, was die Tapire jetzt im Moment gerade so kosten. Weibliche Tapire, jungen oh, oh, oh, oh, oh. Die gehen schon für gutes Geld weg. Die gehen schon für gutes Geld weg. Da können wir auch mal 200 verlangen. 300 sogar. Äh, versuchen wir es mal mit 300. Das ist dann glaube ich noch ein ganz fairer Preis. Ähm, oder machen wir 299. Für mich kann ich auch mit Komma arbeiten. 295 geht das? Nee, okay. <lacht> versuchen wir es mal mit einem Punkt dazwischen. 299 Punkt... Nee, okay, das geht nicht. Schade. okay. Wir machen wir machen 100, äh, 199. Sehr gut. Also, wir können vielleicht ein bisschen bei dem Preis ein bisschen falsch. 199,99. Unter 200 das ist super. Ja, 299. Und ich packe noch mal ein paar Bananen oben mit drauf. Uh, woo, Jetzt zugreifen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da. Oder wenn nicht, einen Daumen nach unten. Über den Kommentar in den Kommentaren freue ich mich auch sehr. Uh, und natürlich Abo nicht vergessen und so. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.